Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Das war der Montagswitz für die Woche. Okay. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat. Yeah, das ist so lustig. Ah. Okay. Ah, fuck it. Der Montagswitz.